Ich möchte die ganze Tech Summit, um meinen künftigen Arbeitsgeber kennenzulernen. Ich möchte auf den VDE Tech Summit, weil dort treffe ich die Experten für innovative Technologien. Ich gehe zum Tech Summit, weil ich gerne Einblicke in andere Branchen erhalten möchte.